Basti, vor 30 Jahren haben wir noch Chemie eingezogen, um in die Natur zu gehen. Heute ist es aber so, dass ganz viele Outdoor-Hersteller auf ihren ökologischen Fußabdruck achten, als auch soziale Verantwortung übernehmen. Siehst du das genauso? Ja, auf jeden Fall. Das wird immer mehr. Und die machen auch äh, Labels, wo man das erkennen kann, was mhm. ökologisch hergestellt ist, was ja auch immer wichtiger wird und wo die Kunden auch immer mehr darauf achten. Mhm. Wir beide sind Familienväter. Wir achten darauf, dass unsere Zwerge, unsere Kinder eine gute Umwelt haben. Und Ist es aber bei den Autoherstellern genauso? Achten die genauso wie wir darauf? Also bei den Autoherstellern ist es auf jeden Fall schon so. Es wird immer mehr. In der Mode springen die jetzt alles so ein bisschen mit auf und es wird auch immer wichtiger. Und ähm, ich denke, dass in Zukunft das ein Thema sein wird, wo sich keiner entziehen kann, weil es einfach unser Planet und unsere Umwelt ist. Ein großes Thema bei ist ist das innovative Massenbilanz-Recycling. Und das soll unter anderem in der Hose drin sein. Ehrlich gesagt ganz verstanden, habe ich es nicht. Kannst du mir das bitte erklären? Das heißt kurz und knapp, dass diese Hose aus recycelten Materialien hergestellt ist. Und aus welchen Materialien? Also in diesem speziellen Fall bei der VD-Hose sind es alte, abgefahrene Autoreifen. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Das heißt also, die Hose, die ich in Italien anhatte und es ist genau diese, die ist einmal kreuz und quer durch Europa schon gefahren? Genau, genau. Die Firma VD macht mit der Firma BSF zusammen mhm. diese Hose. Und ähm, die ist aus recycelten Materialien hergestellt. Mhm. Wie in diesem Fall Autoreifen. Und das ist was ganz Besonderes. Das ist ein neues Verfahren. Das hat bis jetzt noch keiner gemacht aus alten Autoreifen. Noch gar niemand? Noch gar niemand. Mhm. PET-Flaschen und so kennt man. Klar. Das ist auch gut und mhm. ist auch wichtig. Aber hier sind es wirklich alte Autoreifen. Die werden in ihre Bestandteile zerlegt. Und dann werden daraus neue Materialien gemacht, also neue Fäden und äh, neues Obermaterial und solche Sachen. Die Hose trägt sich also auch nicht wie ein alter Autoreifen. Ähm, das kann ich bestätigen. Dennoch die etwas äh, kritische Frage, muss ich bei der Hose, wenn ich die habe, Qualitätsabstriche machen? Nein, auf gar keinen Fall. Also die Qualität der Hose ist super. Das ist ja auch nicht so, dass du eine Hose anhast, die wie ein Autoreifen wäre. Also die Hose ist wirklich aus mit recycelten Materialien gemacht. Mhm. Aber diese recycelten Materialien wurden ja zu neuen Materialien gemacht, mit denen die Hose hergestellt worden ist. Also machst keine Abstriche beim Tragekomfort oder bei der Atmungsaktivität. Das kann ich wirklich nur unterstreichen, dass die Hose wirklich ein tolles Tragegefühl auch hatte. Und wenn ihr auch in diesen Genuss kommen wollt, dann macht am besten eines. Geht so schnell als möglich zu eurem nächsten Sport 2000 Händler.